Mein Name ist Maximilian Piel und ich mache ein duales Studium bei der Hypo Vereinsbank. Das duale Studium verbindet Theorie mit Praxis. Man studiert ganz normal BWL an der Hochschule München und ist in den Praxisphasen in den verschiedensten Abteilungen in der Bank eingesetzt. Am spannendsten fand ich die Abteilungen auf der Unternehmensseite, da man hier viel persönlichen Kundenkontakt hatte und auch zu den Unternehmen rausgefahren ist und hier die verschiedensten Firmen vom Kleinunternehmer bis hin zu großen Produktionsfirmen oder Unternehmensberatungen kennenlernen konnte. Nach vier Wochen habe ich dann mein erstes Kundengespräch selbst geführt. Ich war sehr aufgeregt, aber im Nachhinein war es ein sehr gutes Gefühl. Ab dem fünften Semester hat man im Rahmen der Spezialisierungsphase die Möglichkeit, sich eine Abteilung rauszusuchen, die einem besonders gut gefallen hat und das Wissen hier nochmal zu vertiefen. Besonders gut gefällt mir in einem offenen Team viele Kundenkontakte zu haben und neben der Arbeit auch noch einen Ausgleich in Form von Sport oder Aktivitäten zu finden. Hier wäre zum Beispiel der HVB-Club zu nennen, in dem man Fußball, Sport und Freizeitaktivitäten neben dem Job machen kann. Ich glaube, das duale Studium ist genau das Richtige für mich, weil ich hier den perfekten Mix aus Praxis und Theorie bekomme und die verschiedensten Abteilungen in der Bank kennenlernen darf.